und willkommen mein name ist die p und ich begrüße euch zurück zu let's play super smash bros ultimate ein neuer dlc-charakter ist rausgekommen das heißt ich muss wieder ein video machen ja ich muss mhm. und ja ähm, interessant ich fand den DLC-Charakter dieses mal ehrlich gesagt ziemlich cool und ja wir gehen direkt rein und der neueste dlc-charakter für super smash bros ist Steve von Minecraft. Steve und äh, so wie ich das verstanden habe noch andere Skins. Äh, Alex, okay. Steve. Alex. Steve. Alex. das wie Fiona aus Adventure Time. Na, da haben wir auch den Zombie und den Enderman. Gut ich nehme natürlich normales die ich nehme an alex ist irgendwie so die weibliche äh, die weibliche Hauptkacke, die man wählen kann und ja weiß nicht das ist noch äh, nach meiner zeit ich habe minecraft früher ehrlich gesagt ziemlich gern gespielt und tue ich eigentlich immer noch aber äh, weil ich früher haben das leute schon gespielt da war es noch in der alpha und so und ja also überall Let's Plays gesehen und äh, ist das spiel richtig irgendwie geboomt ist populär geworden also was und ja ich habe mich erst so weil nicht zwei oder drei jahre nachdem das spiel rausgekommen ist äh, versucht gemacht das spiel zu spielen fand das am anfang ziemlich langweilig und ja, habe mir gedacht oh, die grafik sieht da voll kacke aus und so und dann weiß ich nur noch dass ich wahrscheinlich so ein halbes jahr lang jede freie minute das spiel gespielt habe <lacht> meine sachen gebaut habe also ja ich finde das spiel klasse also mir macht das bis heute noch Spaß. Und ja. In dem Sinne sage ich, ja, mit Minecraft kann ich mich aus. gehen mal rein und sag mal klassischen Modus. Habe ich noch ein Ticket? Müsste ich eigentlich, ne? Ja. Dann wir mal ein Ticket. Gucken, wie sich Steve so spielt, ne? Ans Ende aller Welt. Gegen ein Zombie. Ja. Natürlich kommen neue lieder und neue... Äh, einen moment mal okay wollte schon sagen dass meine steuerung irgendwie anders nee. okay, die werkkisten die kann man angreifen Boom. Wenn ich gedrückt hat macht er einfach mein schwert ist kaputt äh, kann ich eine werkkiste eins holen Noch ein feuerzeug Mal wieder reinkommen, das, das Spiel also ja, gut so spezial attacken. Ich kann den Boden kaputt hauen. Was okay, ich kann, Materialien sammeln oder was und ich habe mein Kart. Okay, gut mal gucken weiß noch nicht genau was ich mache aber ist auch egal der dass er sind von diesen parts Ich immer jetzt zum allerersten mal spiele und gucke was hier so abgeht ins ende aller wir sind immer noch in dings Oh gott da so, war ich hier sieht aus als würde ich irgendwie auf dem boden nur klopfen also so macht man normalerweise sachen kaputt in minecraft Die Animationen sind sehr komisch, aber das hat Minecraft, ne? Ja, der ist in Minecraft drin gewesen. Und Schnitter. Ne? Ne? Oh, TNT. Wenn er dagegen gehauen, der Trottel. Äh. Das bin ich da bin ich <lacht> die sitzen im mein fest geil sofort zu breiten, wenn er hier weiter geht nicht das ding an geht kaputt ja noch nicht wenn ich da stehe man nicht gut äh. Ja, komm her. Ich habe auch ein Transportmittel. Hat irgendwie sich nicht aktiviert. Okay. Ja, das ist schon mal geil. Ah oh, Dreck Das hat irgendwie nicht in der Luft einsetzen. Jetzt kann ich einsetzen. Oh, da ist mein Grab, okay. Angel. So gucken wir mal. Abbau, Handwerk, Blöcke erstellen, Bauwerkstoff aus Stage ab, der Werkzeug, Werkzeuge platzieren Sie in der Luft, platzieren der Luft Blöcke. Aber wie mache ich das? Hm. Lore, Lore, Elitren. Das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Diese Flügel platzieren tnt block knopf halten und seitlich steuern um mit redstone eine druckplatte zu bauen redstone sind sozusagen die kabel hier in minecraft mit dem man irgendwie so maschinen so verbinden kann passiert hängt davon ab wo du dich bei der ausrüstung aufwärts am boden bau erde holz eisen und weiteres aus der stage ab Man sind dort öfter besonders hart vor der werkmann stärkste stärkste das stärkste werkzeug das mit deiner aktuellen also ich muss sachen abbauen ich sehe auch wie sich da bald irgendwie reduziert aber ich verstehe jetzt nicht wie ich die werkbank herstellen so. ah, da kann ich auch anziehen mit feuer Aber ja, immer noch nicht, wie ich verbaue ah, ah, ah, bei mir geht der Balken darunter. Sehe ich aber automatisch eine Werkbank herstellen. Ah, ich habe eine Eisenschaufel. Jetzt äh, eine Diamantschaufel das sind die stärksten Waffen in Minecraft. Die stärksten Materialien, die besten. Ja, okay. Ich natürlich voll kacke spielen sieht man ja. An's Ende aller Welten. Ich bin irgendwie nur in meiner Welt. So an der Bergbank da kann ich dann gedrückt halten. Das sehe ich. Aber. Kann ich diese. Loren auch nur herstellen, wenn ich Material knapp? Oder... Was das? Geh mal nach zum Beispiel Diamanten gerade hergestellt. Ich verstehe es noch nicht so komplett, aber. In die Fresse. stehen noch nicht so genau, wann diese werkwerk auftauchen, wenn ich genug Material habe oder so. Ich weiß es nicht. Ja, alles klar. Pit, Pit, Pit und Warum? Ich komme mich bewegen Macht Sinn. man taucht diese Werkbank immer bei mir irgendwie auf, automatisch. Ich habe die taucht immer automatisch auf, ne? Du Idiot! Was? Ah, mein Gesicht ist in der Plattform drin. Aha. Okay, genug rumgealbert. Ich glaube, die Werkbank taucht immer, ne ja, die immer neben mir auf, Handschuh nein okay, ich nach unten drücke, habe ich mal irgendwie verschiedene Feuersachen, Feuerangriffe. Bis euch. <lacht> das kann man sich ja richtig geil von der level einfach hätten einfach eine plattform bauen ne? da muss ich ja echt jede freie Sekunde irgendwie ja. ich glaube das ding geht auch kaputt ne? geht schon so ein bisschen komponiert aus Geh weg Geh weg mal angreifen, bitte. mal kurz den Diamantschwert? und Dann mache ich bestimmt übel Schaden. Ich sagt einfach da. Oh, ich es was. Fleisch. Okay. mal es mich dass ich... Fragt mir einmal, hey, in Enderman, schaut ihn nicht direkt an. Oh, da ist Dings aufgetaucht, ne? die kommen mit ihrer eigenen Dings, alles klar. Diamant, okay, da ich da jetzt ein Diamant ist, nehme ich jetzt mal an, wenn ich jetzt, jetzt meine, ne Okay, was ist uh. Kann ich die ihre Werkbänke abbauen? Irgendwie nicht irgendwie, weil sie nicht mehr Materialien hab. Steve, Steve. Okay, macht schon Spaß. Okay, 8.1, das geht auch noch. Ich brauche ein paar Sachen hier einfach gar keine mein Animationen hat. So wie im Original. allerdings das taucht auch neben mir auf. Cool. Hier Springgefecht aber Gott. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Okay. Ich glaube, viele glauben irgendwie, Steve ist eigentlich nur noch nur hier in dem Spiel wegen den Memes. Aber nicht. Ich habe mich gefreut. Ich meine, warum nicht? Minecraft sehr beliebte Spielserie. Ne? Kann man noch machen? <lacht> ich kann Cool, okay. Oh wir kämpfen gar nicht gegen Ridley und zwei Endermänner. Ich Ridley soll den Ender Drachen ja darstellen. Der ne? finale Boss in Minecraft. Ja, es gibt einen finalen Boss in Minecraft. Noch wenig so fertig, ey. Ja, noch so viel Apene. So. Das war Diamant. So, komm her. Jetzt gebe ich dir. Das macht bestimmt voll Schaden. Na, das da? Nein, meine Lore du. Oh ja. Nein, weiter Weil der hat so null an Reichweite. Der muss echt ganz nah an denen dran sein. Ey. kriege ich noch glaube ich Vielleicht sowieso noch einmal pass auf Komm her. ja zu weit weg ne? Boom. Yay, gewonnen oh, mein Schwert ist glaube ich kaputt gegangen im letzten moment ja für eine für ein klassischen muss irgendwie oh, und eins keiner bis zum Rand der Welt oder irgendwie so her Tees haben wir irgendwie nur in der Minecraft Welt gespielt. Warum nicht? Okay, cool. Haben wir haben einen klassischen Modus abgeschlossen. hat heißt wir machen jetzt die die die die die ist eine Tafel DLC. Ka Tafel, ne? lieb hat im hintergrund eigentlich so ein musikalisches minecraft sowieso nicht so ein meisterwerk weil das überlebensspieler diese klassischen friedliche lieder und so das spiel hat noch nicht mal irgendwie ein titelbildschirm lied wenn du das spiel anschmeißt oder ich Bin mir gar nicht so sicher schon lange seit ich minecraft gespielt oder hat sich wahrscheinlich schon wieder was geändert er schon ein paar jahrzehnte her glaube ich weil ich ja letztes mal so eine weile lang gespielt habe aber hin und wieder habe ich das schon mal so angespissen, glaube ich wieder haben wir so eine riesige schöne burg gebaut Also meine erste welt habe ich noch irgendwie deswegen alles mit einem kleinen strandhaus an dann habe ich äh, so ein paar meter entfernt so ein riesengroßes schloss gebaut dann vor diesem Schloss habe ich so ein kleines Dörfchen gebaut, dann noch sehr viel weiter entfernt. Irgendwie das Schloss, darf war irgendwie, weil war so 100 mal 100 oder so groß das war. Da kann schon lange gedauert hat, fertig zu stellen, das, weil für mich muss es groß sein. Ich kann nicht so gut bauen in dem Spiel. Bei mir sieht alles voll lahm aus. Wir können da viel besser bauen in Minecraft, aber bei mir muss es halt groß sein. Ich kompensiere alles halt, okay und ja. Weil ich dann habe ich irgendwie ganz weit entfernt irgendwie so ein, auf so einem großen hügel so ein turm gebaut und ja den turm habe ich dann mit einer mit einer wie nennt man das so eine riesige äh, schiene verbunden das heißt ich kann von meinem schloss irgendwie bis zum mein turm hin äh, düsen in der luft also so eine riesige Seilbahn sag ich mal also eine Seilbahn boah keine Ahnung so also Bahn in der Luft hat weiß ich und ja und dann habe ich irgendwann mal so angefangen so ein paar Häuser noch vor dem Turm aufzubauen und dann war glaube ich das letzte nee eine Farm habe ich auch noch gebaut genau ja, genauso wird er auch irgendwann den Ark aussehen mit mir und dem Vegas jetzt haben wir nur so ein blödes Strandhaus von dem weil ich so ein schreck kriegs wenn er hat nur siehst weil er voll kacke aussieht aber irgendwann baum also was alles ne pass auf glaube ich ich hoffe es war bis jetzt erst geleistet haben als echt traurig steve bodo und udo die kenne ich sogar jetzt weil ich spiele mehr oder weniger okay aber klopft da oben die ganze Zeit. Okay, gut, dann gehen wir jetzt zu der Minecraft. Den hier ich habe schon wieder vergessen, Geistertafel. Ja, Minecraft. Minecraft. Geistertafel. haben wir ja, ich eigentlich alles hier kennen. Wir haben ja einen Zombie. Und ich spiele natürlich als die die Geister, die stehen noch alle, die haben mich noch nicht enttäuscht bisher. Steve. Hallo. Mein Name Steve. Okay. Und ja. Ja, die ein, zwei Sterne-Dinger sind natürlich wahrscheinlich voll easy, wie immer. Aber danach kommt, wird knifflig, ne? Pass auf. So. ich baue jetzt dieses Eisen ja also die laufen sogar so langsam so wie ihn kann ich so abbauen ich glaube ich kann die, ich kann die abbauen geil gehört zur Musik irgendwie dieses ticken irgendwie ich dachte mal ist wenn ich so TNT platziere der tnt, tnt dinge ja manch gar keinen so ich gar keinen timer du angelst mich ich angle ich an ich angle dich so ja außer der Person nur gerade wegfliegt, ey. okay zombie ein typischer gegner der auftaucht Nachts haben wir Creeper. Die Dinger ja die irgendwie als in die Luft jagen, wenn die eins zu nah kommen. Die Musik sagt mir jetzt gar nichts. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Oh Gott, ich sehe da was hier. Gott. So, kann ich auch hier. Genau, auf einen auf Kamikaze machen. Boom. Was hat. Ich habe euch den Final Smash gesehen. Wisst ihr. Aber okay, cool So haben wir den erledigt. So Skelett Auch Gegner, die nachts auftauchen, eigentlich doch alle Gegner so nachts auf. So jetzt, wo ich darüber nachdenke, er ist immer so geil, wenn man irgendwie noch nichts gebaut hat. Die erste Nacht ich mal die erste nacht einfach in so ein in so ein dings ein irgendwie oh gott okay ich brauche mich einfach nur da wenn die lore kaputt geht dann sieht man irgendwie hat icon davon bei leitern ja ich heim mich automatisch okay wollte schon sagen letztens hatte ich auch so wenig schaden gegen das Sudden ultra smash ja hätte ich gerne mein hintern nein aber meine brust nein aua dann kann ich kein Amboss bauen kann ich einige sachen echt nicht bauen weil ich kein ding sagt keine materialien das so, skelett oder achmets wie ein youtuber die man genannt hat so ein schleim ja, geht schon schleim minecraft ja, okay wegen wegen Dragon Quest oder sonst also, da gibt es auch schleime Und minecraft mein würde ich auch mal gern zocken offen packen wenn ich ganz ehrlich bin Ist auch lustig es wird auch nicht langweilig ne? weil gab man eine zeit da haben leute nur minecraft auf youtube gespielt irgendwie dann eine weile lang war irgendwie pause und niemand hat das spiel mehr gespielt und alle haben sich irgendwie lustig über die leute gemacht die noch minecraft gespielt haben weil keine ahnung Oder irgendwie was äh, mit äh, weiß nicht ob ich dieses thema hier bringen kann oder so aber äh, keine ahnung irgendwie minecraft youtuber haben irgendwie einen schlechten ruf irgendwie weil deren haupt äh, zuschauer gruppe besteht aus kindern und ja deswegen hat man irgendwie minecraft youtube man irgendwie einige Sachen vorgeworfen und mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. So. Das ist ein bisschen so wie von Animal Crossing. Die Ultra Smash, ich baue was für dich und dann geht's die Luft. Also worauf ich hinaus will irgendwie, man hat einigen man hat einigen YouTubern irgendwie so Sachen vorgeworfen. Weil die Minecraft gespielt haben, also Minecraft YouTubern oder mehr so was für weil viele Kinder sich irgendwie Minecraft, Let's Plays angeschaut haben und ja mehr sage ich jetzt auch nichts dazu ein Endermann nee erstmal den Gast die komischen Geister Dinger irgendwie die im Nether auftauchen voll gruselig sich anhören aber warum rennt der boden so wo kann ich mich die ganze zeit ah ich habe einen block da so kann ich gar keine bauen oder was doch mal okay, ich scheine doch irgendwie nee, ich habe immer so eine anzahl an blöcke die genau wenn man da drauf geht ja, wir auch irgendwie geil dann könnte ich irgendwie weil ich die ganze Zeit in sicherheit bringen einfach so wieder in die stage zurücklaufen aber es ist auch richtig geil denkst du hast mich irgendwie rausguckt? Na, komme ich einfach mit so eine brücke aus blöcken schweine sondern die dingen sein die zombie schweine haben sich ein bisschen verändert die sahen ein bisschen anders aus man irgendwie so grünlich so, alex ich nehme an das ist irgendwie weil ich so ein weiblicher skin den du haben kannst das gab es als ich das spiel gespielt habe, auch gar nicht da gab es nur männer Wäre ein bisschen lustig gewesen wenn ich irgendwie weiß nicht muss ah, meine werkbank wenn ich irgendwie weiß nicht nach und nach die äh, stage abbauen konnte so, jetzt da dran. Komm mal Komm mal was da hat kommen ja her Ich ist sogar so hart abgepaltet, nach oben weggeflogen ist geil. Mhm. Ich habe ja Diamanten gefunden. Was da? Ah. Nein, da wollte ich nicht hin. Na du Idiot! Du, kleiner Zweck, komm her mehr Wenn oh. ah. jetzt mich oh, ich brauche ich hinaus ein schönes haus ah. das irgendwie gruselig dass sie irgendwie so ein, so ein dynamit haus parat hat irgendwie in der Leute einsperren und töten kann oder was so mein Schwert ist kaputt äh. werden seine Werkbank eben platziert. stirbt verwandelt sich sogar in diese Icons hier, wo man aufheben kann. Ja, da. Oh, da war sogar zeitlich Okay, gut. Und dass ich die gerade erledigt habe. Die Gegner kommen ja echt nicht bekommen. Von diese schwein zombies sein, die man im Nether trifft, sehen die jetzt so aus. So, da haben wir einmal Dorfbewohner und Eisenkohle. Habe ich nie gebaut. Irgendwie also nicht kann man irgendwie bauen, damit die irgendwie, weil nicht, wenn man Häuser baut und so, dann ziehen dann irgendwann Leute da ein, wenn man irgendwas bestimmt macht. Und dann kann man sich sein eigenes Dorf bauen. Und dann kann man sich so ein so ein äh, golem bauen der beschützt die dann so wie ich das verstehe tennis Tennisspieler geht weg ist mich gerade eingesperrt ich meine, ich wollte schon sagen ich kann auch deine werkbank benutzen ne? ich kann jede werkbank benutzen ja und da kommt der eisen wird jemand darauf war gerade eine platte ich habe es gesehen zum glück heile ich mich nicht Ah Hilfe! ist meine warte bis meine Ding ist meine dinge zu nein was das Ich habe mich hier wie blöd durch die Gegend, Hier bin ich sicher. Nein, warum? warum wollte ich ihn getroffen davon? Schützen. Start. Mein Gott. Gott, die ganzen berg beginnt da. Geh weg. Was das? So kann ich mehrere? Ich kann nur eintreffen, oder? Ich so auf das Gefühl. Da kommen wir kommen in meinen atombunker Und nein, der heißt nicht so, allein vor Atombomben schützt, sondern weil da Atombomben drin sind. ist das? So, so ich sperre die in so ein Zaun ein, wenn ich die grab. Okay. Okay gut. Okay. Was? habe mich dadurch gerade Ich, grade... ich habe ein Holzschwert gebraucht, ja super. auch braucht ein holzschwerde Normalerweise geht man von erst ja, aber man baut es irgendwie weil eine Spitzhacke. Man tut die Fäuste einfach mit dem Bäumen kaputt hauen. da wird man holz her dann geht man in der regel irgendwo hin holt sich steine und kann man einer von euch verrecken ja noch kein einzigen von denen erledigt hey, da gibt es da nicht wie die aushalten so, dann ich eben mein ding das ist mein geist ich habe genügend hier vorbereitet habe ich keinen einzigen von ihnen erledigt bekommen habe angriffe sind kaum zu überbrechen die haben super aus ja kein wunder warum die also knüppelart sind ich baue mir jetzt erstmal was geiles ich wünsche dasselbe könnte ich auch über arg sagen ich nehme jetzt mal meinen diamantschwert vor dieser typ bekommt war schon ein goldschwert Das, ist das Nein, ich habe den verfehlt. Jetzt gehen die auf mich los, oder? Ja. Da ist. Jetzt die anderen. Okay. Wo bin ich? Da ich komme nicht voran das gibt es jetzt nicht und der sublux mich hier die ganze an den boden oh, endlich mal nein geh weg so, endlich mal einer von denen ich habe kein schwert mehr. Danke. haben auch mit dem angriff die ja. Ja. haben wir so eine wie nennt man das noch mal dieses teil und weggeboxt damit wenn ja das noch komm mal her jetzt habe ich ein diamant schwert geil Boom. Ja, hühner greift ihn an Einfach so zu bauen. So, mein Gott, war nervig. Okay. So, Enderman. Und ja, der ist eine Anspielung an Slenderman für die, die es nicht wussten. kann sich teleportieren und wenn man den zu lang anguckt dann rastet der voll aus und kommt geht auf einen los glaube ich mache ich eigentlich nein das will ich nicht ich will das hier. Oh Gott, was macht denn die Abra. ah die teleportieren mich Hab ich überhaupt den richtigen geist uns so ausgesetzt überhaupt nicht nervig ja, ich bin nicht in der luft ich bin in der luft also könnte könnte mich mal trifft mich nicht ah. schon wieder so ein ist das oh, so. So. war kein schwert was ich mir da gebaut habe so ist kommt noch mehr ehrlich oh gott okay, ich habe den getroffen Das ding macht aber schaden wenigstens das ist gut aber ich glaube ich treffe nur einer mit ist das? Ist das? Ist das, ist das, mach es wie ein Mann und wett zum Stern flieg und sieg und den Job? Die muss ich auch noch mal abschicken. Hält mir gerade ein, so was haben wir hier noch da ist er in der Ender Drache. Ich hätte gerne voll Heilungsdingen hier schaden nein und die haben eigentlich alle heilung hat mehr abwehr ja wie ich Samus und elis ender drache er ist genau das genau gleich setup wie im klassischen wo es gerade so für ja. es genau gleich setup sogar mit kp und so weg unser normal ist so lächerlich ey. so jämmerlich wollte ich sagen so <lacht> ah. also ich habe mich automatisch ich habe das ist eigentlich nicht schlecht oh, Gott. Oh, danke ich darf mich noch mal an oh macht sich so breit der type in solchen in den treppen sonst kommen wir ja wir gelacht steve im Leitzug. gegen Enderrache. Ja. rache Los! So. nein einfach so fett ey. ich komme nicht an ihn heran ich kann ihn nicht hören der ist so fett er macht die ganze zeit meine dings kaputt ey. Hör auf er macht sich so fett ich komme nicht ah. also ich will die ganze zeit eigentlich nur an dem vorbei der einfach nur so oh, ich bin wirklich ich bin gigantisch ich bin genauso groß wie ich eigentlich sein sollte. Verdammt, oh, ja, du! Das bin ich schon wieder ja. Oh, ich Heilschild. Okay. Gar nicht mehr. Also, ich dachte man könnte den Käfig irgendwie. Geht schon wieder los. Mich weg von dieser Ecke. Dauerheilung ist ehrlich. Was soll ich denn dagegen machen? Alter, lustig dich So einer ist weg. Ich habe Holzschwert. Na, mein Gott. Oh, ja. wenn sich halt euch vielleicht erstmal den anderen hauen Ich hau mal dich kaputt. Bist du schon mal weg. Mir das wieder der Freund, meine Freunde vorstellen, jetzt ist noch am Leben, ich fand das nicht. warum den Kiefer oh, oh gott ich habe sie aber nur einmal heilen oder Was? mein Grab war so riesig ihr habt ihr den gesehen du frisst hat so Na, ich heile mich was jetzt Einfach wieder er ist so kacke, er ist so riesig, der hat so eine gigantische Reichweite. Ich habe nichts an Reichweite, ich habe mich nur automatisch nach der Zeit rein. Wenn ich wenn ich blocke, aber ja. Da ist mir zu stressig der Kampf. Ey. Mein Gott, Schilmer. Ich habe gesehen, wie du hat angefasst hast, hey. Okay, was? <lacht> der hat diesen einen Angriff gemacht, wo der einen irgendwie am Boden rumschleift. Und ich nehme an, weil der halt so gigantisch ist. Hat er als erster den Boden berührt? Geil, sehr geil. Okay, ja, nehme ich. Dankeschön. Der Kampf war sowieso voll ätzend. Also, gerne. Ja, den Sieg nehme ich gerne. So, jetzt checken wir noch mal kurz den Shop ab und dann war es das für diesen Part. Und wir sehen uns dann wieder. Erst wenn der nächste Charakter frei. Äh, Revealed wird. Ich hoffe ja immer noch, dass es Crash Bandicoot ist. Das ist so eine Charaktere, auf den ich mich hier freuen würde. Hm. Mein Gott, habe ich viel Geld. Ich habe... Ich hätte gern die beiden Legendären, ja. ja und sommer Center. Ist das Leon aus Resident Evil? Okay. Wann ist Resident Evil hier vorhanden in dem Spiel? So. Und dann ruhig ich mir noch ein Ticket für nächstes Mal. alles klar dann ja was hat schon wieder für diese Folge ne und wie gesagt wenn der nächste DLC Charakter enthüllt wird dann sehen wir uns wieder und ich hoffe immer noch es wird Crash Bandicoot sein oder so aus Kingdom Hearts das sind die einzigen Charaktere auf die ich mich freuen würde sonst bin ich eigentlich wunschlos zufrieden meine Lieblingsspiele sind natürlich Final Fantasy die Tales of Serie und Kingdom Hearts sind meine drei Lieblingsspiele-Serien und ja, Final Fantasy haben wir vorhanden. Zwar nicht mein Liebling, ein Charakter aus meinem Lieblingsteil, aber Cloud ist, glaube ich, sogar besser, weil die Hauptcharaktere in Final Fantasy sechs sind jetzt nicht so. Da gibt es nicht wirklich so einen Hauptcharakter. Also ja, äh, aus der Tales auf Serie ist mir eigentlich vollkommen egal. Hauptsache irgendein Charakter. Aber dann werden sich wieder die Leute alle beschweren, ja, schon wieder ein Anime-Charakter schwert Also pff. wahrscheinlich unwahrscheinlich und ja. Sora wäre nicht schlecht, aber das Problem ist, Sora, Kingdom Hearts ist Disney. Disney ist glaube ich ein bisschen schwieriger, irgendwie zu bekommen. Deswegen ja, ist das auch ein bisschen äh, sehr unwahrscheinlich. Ja, das Realistische, was ich denke, könnte noch hier reinkommen, wäre Crash Bandicoot, weil letztens ist auch erst der vierte Teil rausgekommen. Ich habe gedacht, anstatt Steve wird Crash Bandicoot irgendwie angekündigt, weil äh, die direct was wo, wo steve angekündigt wurde kam so ein paar tage nachdem irgendwie crash äh, crash bandicoot 4 herausgekommen ist von daher wäre das irgendwie so vom timing her optimal gewesen jetzt haben sie irgendwie ihr zeitfenster verpasst deswegen ja glaube ich nicht aber man kann ja nur hoffen ne? ansonsten wir haben ja eigentlich relativ egal Hauptsache irgendjemand von der neuen serie Das das wäre mir am wichtigsten so fertig ähm ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. In dem Sinne sage ich Dankeschön und Tschüss.